Trotz Warnungen der Türkei haben die USA das Massaker an den Armeniern während des Ersten Weltkrieges offiziell als Völkermord anerkannt. Präsident Biden veröffentlichte am heutigen Gedenktag eine entsprechende Erklärung. Der NATO-Partner reagierte umgehend mit scharfer Kritik. Als Nachfolgestaat des Osmanischen Reichs lehnt die Türkei diese historische Einordnung entschieden ab. Deutschland hatte die Verfolgung der Armenier bereits 2016 als Genozid eingestuft. Es ist ein Tag der Trauer in Armenien. Trauer um die Toten, die vor mehr als 100 Jahren ermordet wurden. Die Staatsführung legte Grenze am Mahnmal nahe der Hauptstadt Erivan nieder. Zehntausende Bürger gedachten der Ermordeten. Fast jede Familie hat Opfer zu beklagen aus der Zeit, als die osmanischen Herrscher ihre christlichen Untertanen vertrieben und umbrachten. Schon im Wahlkampf hatte US-Präsident Biden angekündigt, das Verbrechen an den Armeniern als Völkermord anzuerkennen. Auch im Repräsentantenhaus wurde er diese Woche noch einmal daran erinnert. Im Namen von Hunderttausenden von armenischen Amerikanern, Kindern, Enkeln und Urenkeln von Überlebenden des Genozids. Halten Sie Ihr Versprechen, erkennen Sie den Genozid an. Heute die offizielle schriftliche Stellungnahme von Biden. Als erster US-Präsident spricht er vom Völkermord. Jedes Jahr an diesem Tag erinnern wir an das Leben all jener, die gestorben sind im armenischen Genozid, in der Ära der Osmanen. Und bekräftigen unser Versprechen, zu verhindern, dass jemals wieder solche Gräueltaten geschehen. Der türkische Außenminister reagierte in einer Twitter-Meldung empört. Gestern noch hatte Biden mit Erdogan telefoniert und dabei um konstruktive Beziehungen und um ein effektives Management von Meinungsverschiedenheiten geworben, wie es aus dem Weißen Haus hieß. Jahrzehntelang hatten US-Präsidenten klare Worte gegenüber dem NATO-Partner Türkei vermieden, die Massaker lediglich als großes Übel bezeichnet. Jetzt hat Präsident Biden ein Zeichen gesetzt. Schon vorher hatte er gesagt, Menschenrechte seien nicht verhandelbar.